Das ist Bruno. Er hat eine Lese-Rechtschreibschwäche. So ist Schule für ihn sehr anstrengend. Ich habe das Gefühl, dass es in der Schule immer nur um Lesen und Schreiben geht. Meine anderen Fähigkeiten kann ich nie so richtig zeigen. Das ist Brunos Biologielehrerin Inge. In der Projektwoche baut sie mit ihren Schülerinnen und Schülern ein Aquarium. Im Projekt hat Bruno sich super eingebracht und zum Beispiel viel handwerkliches Geschick gezeigt. Aber wie kann ich seine Leistung honorieren? Zum Glück hat Inges Kollege Daniel eine Idee. Probier doch mal My Badges! Bei My Badges legt Inge das Projekt Aquarium Boar an und lädt ihre Schülerinnen und Schüler dazu ein. Sie kann dafür verschiedene Badges zuordnen oder sie selbst erstellen. Auch für Metakompetenzen kann Inge Badges zu ihrem Projekt hinzufügen. Für den Aquariumbau bekommen Bruno und seine Mitschülerinnen und Schüler nun die Badges. Statt sich über Noten zu ärgern, ist Bruno super stolz auf seine badge Badgesammlung. Auch Inges Kolleginnen und Kollegen legen eigene Projekte an. Bruno und seine Mitschülerinnen und Mitschüler sammeln fleißig Badges für ihre Sammlungen. Im Sportverein bekommt Bruno noch mehr Teamwork-Badges. Und in den Ferien macht er einen Scratch-Kurs in der Bibliothek und bekommt dafür seinen ersten IT-Badge. Inge und ihre Kolleginnen und Kollegen können nun den Lernerfolg verstehen, individuell nachverfolgen und sichtbar machen. Geht es dir auch manchmal so wie Inge? Dann registrier dich jetzt auf mymatches.org und leg dein erstes Projekt an.